Bevor das Video losgeht, dieses Video ist wie jedes andere meine Videos mit Humor zu nehmen. Ich möchte hier niemanden angreifen oder sonst irgendwas. Aber klar, nicht jeder feiert diesen YouTube-Kacke-Humor, deswegen geht an dieser Stelle eine Triggerwarnung raus. Okay. Willkommen zum ersten großen neuen Nintendo Switch-Projekt im Jahre 2021. Super Mario 3D World für die Nintendo Switch... was? Jeder, der nicht Windows. like... Bowser's Fury, wir starten. Mein Finger zerstört ja hat. Ne? An sicher ein Grund zur Freude für mich. Ja, wir haben uns halt auch gut versteckt. Nee, komm, das ist das ist Tierquälerei, das lassen wir. Ich musste die Katze gerade wegschmeißen. Nee, komm, das ist das ist Tierquälerei, das lassen wir. Wegschmeißen, komplett stummschalten wäre schade. Ach was, alle Question Blocks haben sich jetzt in Propeller. <lacht> verwandelt? Ja gut, besser so. Hey, was bist denn du für eine süße Mieze? Die spielt mit einem Ball! Du Fanboy! bist du geisteskrank? Oh doch, da ist was! Da, da sind Comics! Warum bist du so ein elendiger Bastard? Plessis, so schnell wie mein Porsche! Mmh. Oh, ich glaube, ich bin gezwungen, jetzt nach oben zu klettern. Ohne zu sterben, bitte. Paper, den hast du jetzt nicht gebracht. Nee, du bist ja so blöd. <lacht> Witzig war es trotzdem. Jetzt gefeiert, wenn die Katze jetzt erschienen wäre. Leider nur ein Power-Up. Bruder, du bist ja dumm, dumm. Jetzt gefeiert, oh, da oben ist ein großer goldener <lacht> Mit dem können wir Spaß haben. <lacht> Mega-Cringe. Mann, da könnte ich tierisch ausrasten. <lacht> das ist einfach nur... Blessy WTF. <lacht> das war auch cool. Wir suchen noch immer den IQ dieses Videos. Wo zur Hölle ist die letzte Katzencoin? Die Katzencoin, aber die war vorher nicht da, ich schwöre. Ich schwöre. Bitte sagt mir, dass die nicht schon immer da war. Bruder, du bist ja dumm, dumm. Dieser Leuchtturm hat einen letzten Tipp für dich. Hast du schon die Rubrik Hilfe angesehen? Was sagt die mir jetzt im letzten Bereich? Game Design. So guys, bin wieder da. Der Lackaffe ist schon wieder da. Oh, hier ist eine verlorene Katze. Der Flex ist real. Der Leuchtturm möchte mir nichts sagen. Ignorant. Dieser Leuchtturm hat einen letzten Tipp für dich. Dem haben wir es aber mal so richtig gegeben. Warum haben die Wolken keine Katzenohren? Schlampig Nintendo, ihr habt nicht an alles gedacht. Doch! <lacht> Was? Das war los? aber passiert. Wie kann das passieren? Gemacht. Okay, Du loser. Das erinnert mich total an 3D-Land. Ich weiß, sowas gibt's auch in 3D World. Aber den Ursprung hat halt in 3D-Land. Ah, hier ist diese letzte Katzencoin. Cool. Da bleibt man die komplette Halbzeit mit cool. Wir machen heute einen Challenge Part. Ich spiele die ganze Folge mit Joy-Cons durch. Ähm. Ohohoho, alles knapp, Bruder. Ja, moin. Das war's. Also, irgendwie habe ich noch Input-Delay. Ja. Ja. Alles klar. Ich habe nichts gesehen wegen dem Blitz. Dafür aber auch richtig, ne? Ja, hallo, Bruder, du Vollpfosten. Oh. Das wäre es gewesen, Leute. Danke fürs Zuschauen bei Bowser's Fury.